I know it's a Sie? im letzten Jahr hast du den goldenen Schuss für uns gesetzt, <lacht> Dass du nicht geworden bist, sondern du einen Punkt an der Zielscheibe getroffen hast. <lacht> Dementsprechend bist du unser amtierender Schützenkönig. Heute wollen wir einen neuen ermitteln. Mal sehen, wer es wird. Der Sponsor des diesjährigen Schießens ist der Ruby Domenico, auch Edgar genannt, so kennen die meisten ihn. Er hat das Loch mit K98 in die Scheibe verbracht. Wir wissen natürlich nicht, wo es ist. Aber einer von uns wird schon in die Nähe dieses Loches geraten und dann König werden. Der war ja im letzten Jahr so gerade mal Mitglied im Ebersbacher Schützenverein geworden und hat die Ehre zu teilen. Ich versuche das schon 27 Jahre und habe das Glück nicht. Aber so ist das im Leben. Man kann nicht immer alles kriegen oder nehmen. Ja, mein lieber Marek, du hast dich auf den Tag lange vorbereitet, warst nervös, wie eine alte Jungfer. Jetzt sind wir hier, jetzt sind wir da und jetzt geht's los. Die Vereine sind angetreten. Hoffentlich vergesse ich niemanden. In der Zwischenzeit werden sich alle Salutschützen formieren. Wir stellen uns dann ja immer eine Reihe von Eberspacher Schützenvereinen meine Gute. Ja, war ja, mein Guter. Alles Gute noch, ja? Du hast deinen Feind sehr würdig vertreten, die wir ganz lange entlanghören, ja? ja, das, ja war schön. das war sehr schön. Ja. Dankeschön, ja, schön. das Gute. Cool. Ja. Danke. So, Männer, wenn mein Butterlader heute knallen sollte, dann trinke ich in Zukunft nicht mehr und nicht weniger. Ich nicht zurückgehen, geht das. Ne? Da ist nämlich zugerostet. Schloss als erstes. Schönsten Achtung! Hochlegt an! Geh! Feuer! So, mein lieber König, jetzt würde ich das Wort an dich übergeben. Lass uns alle hochnehmen. <lacht> Treffen erstmal, vielen Dank. Schönen Dank an alle, die gekommen sind. Ich freue mich riesig. Wahnsinnig viele Vereine, super. Tja, Jahr geht zu Ende. Für mich war es ein schönes Jahr, muss ich ehrlich sagen. bin viel rumgekommen, habe viele Leute kennengelernt, so lange war ich vorher und nicht im Verein. Hab viel gefeiert mit den ganzen Vereinen. Hey, das ist wirklich eine super Sache, es macht Spaß mit euch. Vielen Dank auch nochmal an den eigenen Verein, an viele einzelne Leute, die ich jetzt nicht ansprechen muss. Die wissen ja gemeint, das für die Unterstützung für die ganze Zeit. Vielen Dank, es ist ein geiler Verein. Eines aber noch vergessen. Wir grüßen unseren König mit dem Gruß der Schützen. Einen dreifach donnernden Gut! Tschüss! Gut! Schuss. Gut. Schuss. Gut. Schuss. Danke, wegtreten! <lacht> Aber oh, mein Selfie. Ich bin jetzt im Fernsehen. Fast. Wir warten auf dich. So, wer ja, das Volk erschützt, liebe Gäste, wir sind bei unserem Schützenhaus angekommen. Wir werden dann unseren neuen König ermitteln im Schießstand. Aber bevor wir einmarschieren, ist ja einiges passiert im letzten Jahr. Ein alter Westernfreund, der hier zu Ebersbach, zu jedem Fest dazugehörte, in Jürgen Mau, ist leider in diesem Jahr verstorben. Und ich bitte euch um eine Gedenkminute für einen hervorragenden Westernschützen und absolut korrekten Cowboy. Muss ich mal so sagen, wie es ist. Gut, ab! Die Fahnen hebt, Hut auf! Ich wiedergeben, wie gesagt, unser Marek hat das über ein Jahr ganz hervorragend durchgezogen. Deswegen kriegt er jetzt von euch Salutschützen. Nochmal, bevor er einmarschiert, eine geschlossene Salve präsentiert. Ich denke mal, ich mache jetzt das Mikrofon mal aus und mache dann die Kommandos frei. Oder Herr Württchen, übernimmt mal bitte dieses Gewehr hier, der steht gerade hier rum. Und da kannst du damit auch schießen, du kannst damit umgehen. <lacht> Salut, Schwester. Achtung! Hoch, leg an. Geht. Feuer! ich denke mal, es hat ganz gut geklappt, Marek. Du kannst mit deinen wunderschönen Jungfern oder Jungfrauen von einmarschieren und das Königsschießens-Ebersbach des Jahres 2017 eröffnen. Danke. So Leute, mit der Knallerei ist noch nicht ganz am Ende. Spielmannzug, rückt mal noch ein paar Meter. Ihr seht da beiden, die zwei Geräte stehen. Das sind unsere Standböller. Ist nicht ganz so laut, es geht, ist zu vertreten. Ja? Und ich mache jetzt das Mikrofon aus und rede rein. Mach ich, du bist dran, König. Halt dir noch zu. Eröffne. Geht. Feuer. Passt mal rein! Gib! Feuer! Hallo! Danke wir unsere Mageschützen Schützen, haben sie gut hingekriegt, der König hat es Ich denke mal, das ist ein Schützenfest hier in Eberspacht würdig. Ja, Schützen einrücken zum Königschießen. Wie gesagt, es gibt auch heute noch die Möglichkeit Preisschießen mitzumachen, Westernschießen und so weiter und so fort. Lady Jane and the Cowboys sind auch schon in den Startlöchern und wir werden wunderschöne Westernmusik spielen. Ja, genießt den Tag, genießt den Nachmittag, genießt euer Leben ständig, denn ihr seid länger Nein. tot als lebendig. Gebe ich gebe euch dir recht. Jawohl. Oh! Das war woanders hin. Rückt, Rückt, Rückt! Oh, ah! Und das mit links! neuen Schützenkönig! Das, das hat du die der kann schließen, der Gehre. Gut! Sehr gut! Sehr ja! hab ja. ja. ist ich muss ein bisschen Ganz so Denke ich. ist ja der Sponsor!